Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, Ihnen den diesjährigen Preisträger Juniorprofessor Dr. Kai Wonn vorstellen zu dürfen, da er in meinem eigenen Forschungsgebiet ausgezeichnet wird. Mein Name ist Thomas Ertl und ich nehme diese Laudatio im Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart auf. Die Visualisierung hat als zentrale Aufgabe, komplexe Daten in eine visuell erfassbare Form zu bringen